Kennen Sie das Gefühl, anders behandelt zu werden als andere? Dass Ihnen weniger zugetraut wird, Sie nicht ernst genommen oder nicht mitbedacht werden. Manchmal sind die Situationen eindeutig, manchmal sind Sie sich vielleicht nicht ganz sicher. Wenn Menschen schlechter behandelt werden, sie weniger Rechte bekommen oder ihre Grenzen überschritten werden, ist das Diskriminierung. Menschen erleben Diskriminierung aufgrund verschiedener Zugehörigkeiten und Zuschreibungen. Oft spielen mehrere gleichzeitig eine Rolle. Diskriminierung verletzt grundlegende Menschenrechte und ist gesetzlich verboten. Sie haben ein Recht auf Teilhabe und Respekt und können sich wehren. In konkreten Situationen handeln Menschen unterschiedlich. Manchmal unternehmen sie bewusst nichts. In anderen Fällen behaupten sie sich, allein oder gemeinsam mit anderen. Manchmal allerdings ist es gut und kann entlasten, professionelle Unterstützung zu bekommen. Dafür gibt es uns. Beratungsstellen gegen Diskriminierung unterstützen sie dabei, ihre Erfahrungen zu verarbeiten und Gleichbehandlung einzufordern. Wir bieten Ihnen einen Ort zum Erzählen. Es ist uns wichtig, dass Sie sich verstanden und sicher fühlen. Wir hören Ihnen zu, ohne Ihre Erfahrung in Frage zu stellen. Wir können Stellungnahmen einholen oder ein Testing machen, um nicht eindeutige Situationen zu klären. Viele Ratsuchende wollen, dass die andere Seite Verantwortung für ihr Handeln übernimmt. Das kann zum Beispiel eine Entschuldigung sein, eine Entschädigung für entstandenen Schaden oder eine Veränderung im Denken und Tun. Wir schreiben Beschwerdebriefe und begleiten Sie zu Vermittlungsgesprächen. Gerade wenn viel auf dem Spiel steht, ist es für Ratsuchende entscheidend, dass die Diskriminierung aufhört. Gleichzeitig befürchten Sie oft, dass es schlimmer werden könnte, weil Sie etwas unternehmen. Wir beraten Sie auch zu Ihren rechtlichen Möglichkeiten, und unterstützen Sie, wenn Sie vor Gericht oder an die Öffentlichkeit gehen wollen. Gemeinsam klären wir, was Sie wollen und was nicht. Wir entwickeln mit Ihnen eine passende Strategie und setzen diese mit Ihnen oder in Ihrem Auftrag um. Sie entscheiden. Unsere Beratung ist kostenlos. Wir stehen auf Ihrer Seite und vertreten Ihre Interessen. Wir arbeiten vertraulich und geben keine Informationen weiter. Sie entscheiden, was passiert und was nicht. Als Beratungsstellen sind wir unabhängig und keine Behörden. Wenn Sie Unterstützung suchen oder eine Frage haben, kontaktieren Sie uns gern.